Heute schauen wir uns an, wie wir automatisiert aus PipeDrive heraus Angebote erstellen können. Dafür verwenden wir ein Tool namens Pandadoc. Das ist genau dafür gedacht, dass man automatisiert eben Angebote erstellt und auch dort nachverfolgt. Aber dafür haben wir eigentlich PipeDrive. Aber wir stellen es damit. Wenn Sie es testen wollen, da oben ist ein Testlink. Den schreibe ich Ihnen nachher zum Video dazu. Ja. Wir schauen uns aber nicht nur das an, sondern wir schauen uns auch an, wie wir die Daten überhaupt in PipeDrive hineinbekommen. Und dafür verwenden wir SnapAddy. Und zwar genau genommen den, den Grabber. Das Neppity-Grabber ist ein Tool, mit dem kann man aus unterschiedlichen Datenquellen die Daten erfassen, wie zum Beispiel Visitenkarten, aus einem Impressum, aus einer Mailsignatur oder auch ähm, Xing oder LinkedIn. Ja, ziemlich cool. Können Sie sich auch einmal anschauen und auch testen mit diesem Link, den ich Ihnen ebenfalls dazu schreibe. Gut, starten wir. Wir wollen ein Angebot erstellen und zwar in dem Fall an den Stefan. Stefan arbeitet bei snap -Addy. ich habe ihn gebeten, dass er mir ein E-Mail ein, ein, ein, äh, e schreibt, in dem er quasi ein Angebot anfordert. Was machen wir? Wir markieren seine Taten, Daten, die wir haben wollen, aus der E-Mail-Signatur heraus. Ja? Und jetzt habe ich da hier eine Browser-Extension, die mir da hier ein kleines Krokodil ins Menü hineingibt. Da zeige ich Kontaktdaten-Grappen. Jetzt öffnet sich das Snap-Eddy-Grapper und sucht die Daten heraus vom Stefan. Ja? Da sucht er. Und vergleicht, Er sagt mir da hier, der Stefan Katzenberger mit der Telefonnummer, das hat er alles, alles aus, der, aus der Signatur. Jetzt kann ich da draufklicken und auch noch mal schauen, ob es den Stefan Katzenberger von Snappity auf Xing oder LinkedIn gibt. Ja, da ist er schon. So, jetzt nehme ich mir alles, was mir noch fehlt, wie zum Beispiel das Foto. Ja, ich habe auch einen Xing-Link äh, jetzt dabei. Er erkennt, dass der Stefan ein Herr ist und da unten hat er die ganzen Firmendaten von Snappity. Er ja, macht auch einen Dubletten-Check. Also ich sehe da oben, weil dieser Punkt rot ist, dass die snap GmbH schon in meinem CRM drinnen ist. Und wir wollen ein Geschäft dazu anlegen. Ja. So, jetzt haben wir da alle Daten. Ich kann jetzt noch die Firmendaten noch einmal äh, verfeinern. Jetzt sucht snap im Impressum und auf Google Maps und auf Xing nach snap Findet Findet auch einiges. Ja. Nehme ich mir auch dazu. Last but not least, falls ich seine... E-Mail-Adresse e nicht hätte, könnte ich da den E-Mail-Validierer anklicken. Und jetzt durchsucht er das Internet mit frei zugänglichen E-Mail-Adressen, findet dort den, den, den, die Logik, wie, Snap wie die E-Mail-Adressen bei SnapID aufgebaut sind. Also erste Buchstabe vom, vom Formamen, Punkt Nachname. Und dann kann er daraus nicht schwer nachvollziehen, dass der Stefan wahrscheinlich S. Katzenberger hat. Ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 91%. Wird wohl stimmen? Klicken wir drauf. Und jetzt klicke ich auf Export. Was passiert? Er schiebt mir die Daten vom Steph, Stefan in meinem Pipedrive. Da öffne sich Pipedrive. Und zwar komme ich jetzt direkt zum Deal, den er mir jetzt angeklickt habt. Da habe ich Snap Eddy Geschäft. Ja. Genau. Da habe ich schon PandaDoc, wie Sie sehen. Wenn ich da ein bisschen runter scroll, habe ich die ganzen Daten, die ich gerade ähm, importiert habe. Ja. Also Snap GmbH in Würzburg. Die UID-Nummer hat er das im Pressum dazu gefunden und der Stefan erkennt er, dass er ein Herr ist. Und die restlichen Daten habe ich auch da. Gut, eigentlich habe ich jetzt alles, was ich für ein Angebot brauche. Ich klicke auf die drei Punkte und sage Great Document. Nämlich im Pandadoc. Jetzt öffnet sich Pandadoc. Und dort sage ich, ich möchte aus einer Vorlage heraus ein Dokument erstellen. Ins so, da hier habe ich meine unterschiedlichen Dokumente. Was machen wir? Wir wollen ein Angebot über Pipewire verstellen. Ja. Unterschreiber soll sein, in dem Fall der Stefan. Kann sein, dass der Stefan das weiterleitet an seinen Chef oder sonst irgendjemanden. Dann kann ich das auch so einstellen. Ja. Aber ich möchte jetzt das Dokument bearbeiten. Es öffnet sich. Das neu gestaltete Dokument und da übernimmt er die ganzen Daten, die ich vor ein paar Minuten noch im, in der E-Mail-Signatur von Stefan gehabt habe. Ja. Und da hier kann ich jetzt drei Tage pipelife -Be -Be beratung anbieten oder vielleicht, weil der Stefan sich schon gut auskennt, vielleicht auch nur einen Tag, ja, also ich kann dieses Angebot noch bearbeiten. Dann bearbeitet sich logischerweise alles mit und Lizenzenverkauf macht euch gleich dazu. Können Sie bei uns übrigens auch bestellen, wenn Sie es mit Rechnung bezahlen wollen. Ja. Und in meiner Vorlage habe ich jetzt noch alles da drin stehen, was ich sonst noch sehr gerne hätte. Da hier sage ich noch, ähm, ich möchte das Datum noch an die richtige Stelle haben. Da, wenn es ein bisschen schön ist. Ja, da, ja. Gut. Und jetzt sende ich dem Stefan genau dieses Dokument per E-Mail. Wenn ich den Namen noch ein bisschen verschönern. Updrive, Ladung. So. Reichen und... Weitermachen. Daher kann ich noch eine Nachricht dazu geben. Liebe Größe Bernd. Ich bin gerade vorgewarnt, dass ich ihm einen mail schicke. So, und das Dokument ist draußen. Was passiert jetzt in meinem, in meinem, in meinem, in meinem Pipedrive? Drive? Ich mache einen kurzen Refresh. In meinem Deal habe ich ja diese Abteilung für Panda -Doc. Und da drinnen finde ich nun, wenn es fertig geladen hat, ja, ja. Genau dieses Dokument. Im Moment ist es Status Send. Sobald das Stefan sich das anschaut, sehe ich, dass er es angeschaut hat und er kann es dann online unterschreiben. Da steht dann da hier, ähm, dass es completed ist. Ich ja, bekomme auch eine Nachricht per E-Mail. Dann klicke ich auf Gewonnen und es ist ein neuer Kunde von mir. So einfach geht es mit dem Erstellen von Dokumenten aus heraus. Wenn Sie dazu Fragen haben, ein Wort genügt. Unsere Kontaktdaten finden Sie auch in der Nähe vom Video bzw. auf www.pd-experts.com. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie doch den Kanal auf YouTube. Gut, das war's. Viel Erfolg damit.